Der Weg in die alte Königstadt Fess ist steinig. Zumindest, wenn man die Route nimmt, die wir gewählt haben. Musik Ihr erinnert euch, wir waren beim letzten Mal auf dem wirklich netten Campingplatz von François in Boudnip, Haben dort ein paar nette Tage verbracht und wollten von dort nach Fes. Bevor wir also die Pisten in Richtung Fes angegangen sind, sind wir noch einem kleinen Tipp gefolgt von zwei Holländern, die wir in Budnip getroffen haben. Die haben uns erzählt, Mensch, fahrt mal zu dem Xar Tasugard. Das ist 10 Kilometer westlich von äh, Budnib. Fahrt dort auf die Anhöhe und schaut euch das Ganze mal an. Und das haben wir gemacht und äh, es war wirklich beeindruckend. Eine wunderschöne Lage über dem Flusstal und dann ein Vor, ein Gefängnis. Keiner weiß das irgendwie so genau, zumindest haben wir es jetzt nicht herausfinden können, äh, was es denn wirklich war aus der französischen Kolonialzeit auf jeden Fall. Und äh, das war beeindruckend. und irgendwie auch doch ein bisschen gruselig zugleich aber die anlage selber verteilt auf drei wachtürme und eben dieses vor was dort existiert ähm, das ist schon wirklich toll wir werden auch beim nächsten mal da auf jeden fall mal gucken dass wir dann da auch irgendwie die eine oder andere nacht verbringen weil alleine dieses plateau mit der aussicht ist wirklich grandios Ja, und dann haben wir gedacht, wir gucken auf unsere Karten, also sowohl auf äh, unsere Papierkarte als auch auf das äh, Locus-Map, unsere Offroad-Navigation. Und ähm, dort haben wir jeweils eine, zumindest laut Karte, gut ausgebaute Straße gefunden und die wollten wir dann fahren nach benje ähm, Das lief auch erst ganz gut an, es war holprig, äh, es ging immer wieder durch so ausgewaschene Flusstäler. Und dann kam so ein Pass. Da haben wir dann erstmal so mehr oder weniger am Fuß ein bisschen Pause gemacht. Da kamen uns dann zwei Leute entgegen, die schoben ihr Moped darunter und der eine sagte: "Dieser Pass, nee, das geht gar nicht. Also vergesst es einfach." Ja, wir haben gesagt, wir fahren noch in die Fender und wir nehmen das jetzt mal in Angriff. Haben wir auch gemacht. Sieht dann so aus. Rede kurzer Sinn: Wir haben den Pass geschafft und sind danach dann auch bald danach dann auch wieder auf eine vernünftig ausgebaute Piste gekommen und sind dann praktisch wieder in den mittleren Atlas reingefahren. Wir haben dort ein paar wunderschöne Pisten, tolle Dörfer gesehen. Wir haben wunderbare Nächte gehabt in dem Flussbett oder auch mal wirklich auf einer riesen Anhöhe. Das war schon wirklich unvergesslich. Musik als eine der Königsstädte neben Marrakesch, Meknis und Rabat ist wirklich ein Besuch wert. Wir haben uns erst gedacht, ach machen wir das, machen wir das nicht. Da gibt es ja auch immer so viel Gehässel so in dieser Stadt, da wird man ständig angequatscht und so weiter. Ja, wird man auch wahrscheinlich. Also, wir haben das von anderen gehört. Wir selber haben uns einen Führer genommen und äh, haben dann äh, die Stadt besucht. Und das war, hat sich wirklich gelohnt, auch mit diesem Führer, der dann tatsächlich auch ein wirklich exzellentes Deutsch sprach. Fes hat seine herausragende. Stellung, den alten Handelsrouten zu verdanken, die vom Atlantik in Richtung zum östlichen Maghreb liefen oder eben auch von Andalusien, von Spanien dann in Richtung Schwarzafrika. An diesem Kreuzungspunkt wurde Fes bereits 700 irgendwas gegründet und äh, bereits 1869 wurde die erste Universität dort begründet. Das heißt, äh, diese Universität gilt auch als die älteste islamische Universität der Welt. FES ist somit eine Stadt von Wissenschaft, Kunst und Kultur und das macht sich tatsächlich in den einzelnen Bereichen der Suks auch bemerkbar. Die Altstadt dieser 1-Millionen-Einwohner-Metropole wurde 1981 in die Liste der UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen. Der marokkanische König residiert noch häufig in diesem prächtigen Palast. Und dann geht es hinein in das Gewirr der Gassen der Medina von Fes. Das ist der Innenhof einer alten Karawanserei. Unten standen die Kamele und Esel und oben haben die Leute übernachtet. Und so sieht das Ganze nach einer Renovierung aus. Im weitläufigen Zug könnte man sich bewusstlos kaufen. Diese wunderschönen Hochzeitsdevotionalien werden in der Regel nur gemietet. Jetzt raten wir mal, was dieser Metzger wohl verkauft. Fiss ist auch bekannt für seine Keramik aus hellem Ton. Die wertvolleren Stücke werden immer noch in alten Öfen gebrannt, die mit Olivenmeische beheizt werden. Und den Menschen mit hohem Blutdruck empfehlen wir einfach mal, den Leuten hier beim Bemalen der Steingutartikel zuzusehen. Wem das noch zu grobmotorisch erscheint, der sollte sich mal bei den Fliesenklöpplern umsehen. Was hier aussieht wie ein Mandala, wird eine Tischplatte aus den soeben geklöppelten Fliesen. Gekauft haben wir nichts. Der Defender ist einfach zu klein. Mal eben schnell 6500 Knoten Knoten. Und obligatorisch ist natürlich der Besuch der Ledergerberei und Färberei in der bezaubernden Medina von Fez. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen nach oben da, schreibt es einfach auch in die Kommentare oder abonniert einfach unseren Kanal. Ihr kennt das doch, ihr wisst das doch schon.